Ja, und willkommen. Mein Name ist Andi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Asperia: die Definitive Edition. Ja, Ansichten zu finden. <lacht> Immer ja wieder in der Mütschaftsstätte, oder? Immer noch wieder in der Mütschaftsstätte, oder? Immer noch wieder in der Mütschaftsstätte, oder? Okay. Ähm, ja. Flynn ist ja immer noch hier. Ja, ne? Verdammt, dann kann ich das Geld nicht klauen. Ähm, ja, in der letzten Folge haben wir Flynn... Ne, doch, in der letzten Folge. Haben wir Flynn wieder getroffen und wir haben uns ein bisschen gezankt und... Ja, wir müssen... Überfahrt haben auf den anderen arfen auf der anderen Seite des Kontinents und ja, die Boote wollen aber nicht irgendwie so. Ich gucke noch mal hier nach aus Vorsicht, ne? Und ja, wir müssen deswegen mit diesem Gouverneur, ja, den Bürgermeister oder was weiß ich, ich glaube Gouverneur, ne, Hier reden und den versuchen zu überzeugen, ob wir vielleicht doch nicht dadurch können. Und ja, der tut irgendwie auch Spaß, hier Leute dazu zwingen, ja gegen Monster zu kämpfen. Und ja, das ist ein bisschen krank. Also ja, ich stelle mir vor, das wird ein sehr interessantes Gespräch, was wir hier führen werden. Aber wollen wir mal sehen. Ne? Alles klar. Und für eine anderen wahl die Wachen sind weg. Gut. Nein, da sind sie einfach aufgetaucht. Na, okay. Vielleicht kann ich sie betäuben. Verdammt, ich wollte gerade schießen. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so Ich nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so das war, ja, das war ja sehr erfolgreich. Gut gemacht Team. Oh, schon wieder Update. Übrigens, klingt Nummer 3. Schaut euch mal den Let's Play an. Ein Geschenk, was meinst du damit? So äh... ja, War ja zu erwarten, dass wir gegen so ein viech kämpfen müssen. Skomm, ich rufe zu morgen. Tattel, ich mach Ja. Okay. じゃあ。ich ihn gelobt habe. を聞きろし。あれ、ist Esther? いいのかよ、忘れ Ah, das gleiche Aber wir müssen erst mit Leuten hier reden. Okay, irgendjemand wird schon mal wissen. vielleicht sogar Flynn, aber wenn wir den irgendwie fragen heißt es wieder was du willst das machen er ja, kann ich nicht zulassen das ist gefährlich sind doch freunde halt, ne? und die sind ja freunde was garo willst du dich auf den steuern drücken ich habe keine ahnung dein problem nicht meins sehr schön was ist mit dir wir haben der geschossen weil er tut mir wirklich leid die war raus Weißt du was über nützliche? Du. Nützlich. du. Gargos sind doch Monster, nicht wahr? Das könnte richtig äh, gewesen sein. In letzter Zeit kam die Rubgargos an Regentagen zum paaren heraus. Also zufällig? Ne, ich bin auch bestimmt irgendwo hin, ne? auf der Reise? Passt auf, der grüne ist hier ein ja ein niederrichtiger Kerl. Was mit diesen beiden, diesen einen Mann, den wir am Anfang ihr getroffen haben. Die mögen es gern dunkel, deswegen kommen sie nur bei Regen raus. Die mögen es nur dunkel. Also müssen wir an einen dunklen Ort gehen. Müssen wir jetzt zu diesem Schneeort gehen, aber da ist ja alles andere als dunkel, ne? ist nicht im Wald südlich von Norr, also bitte nichts weiter als ein Gerücht. Was sind da in Arm kursiert. Südlich von Nor. Jetzt wollte ich gerade, wie viele Geld ich besitze. Das hatten wir schon. Hier. kommen schon, Gaststätten müssen also sonst immer irgendwelche Gerüchte. Was ist hier eigentlich? Nichts. Dann frage mal Flynn. Der ist nicht mehr da. Kann ich mir jetzt das Geld hier schnappen? Ach Mann. Die legen wir wohl besser zurück. Das klingt irgendwie gar nicht nach mir. Hm. Mein Gott. Wenn es nach mir geht, ich sehe Geld einstecken. Keine Fragen, keine Hintergedanken. Einfach einstecken. Fertig. Ja, und Katzin. <Sie> Ich habe mich nicht mehr gesehen. Ich habe mich ich habe mich nicht mehr so gut gefunden. nicht so gut mich 私たちはい。私たちもこれで… okay Rechts zum durchsuchen und beschlagnahmen. Ne, hey, ich ein bisschen offensichtlich. <lacht> Okay, äh Ein goldenes Licht südlich von Nord hat jemand gesagt, ne? Aber das ist jetzt hier nichts, ne? So dunkle Orte. Okay. Dieses Viech ist an dunklen orten Ich nehme an, im Wald, irgendwo, oder hier. Ist das so ein Viech? Bist du ein Art Viech? Das ist so ein Art Viech. Okay, bitte sei nicht so stark wie der letzte Boss. Du bist ein Boss, oder? Das ist normale Kampfmusik okay ich spiele immer noch Cara. Äh. okay ja man ich werden wir down kriegen oder Komm schon keine wird zum stehen genau klar bitte den angriff habe ich noch nie eingesetzt äh. stimmt wir haben ja einige neue angriffe ne ja, weil wir noch nicht gesehen haben, weil ich halt viel gelevelt habe, ja, natürlich da kriegen wir hat sie immer noch mehr. Nee, sie hat auch andere Sachen oder ja, äh, noch andere. Ja, so repeat. Äh, klau mal keiner weg zum Stehen. Okay, also haben wir schon was geklaut. Schaue ich dich mit meine Tasche. Okay. Wo niemand kochen. Wo ich habe noch gar nicht geschickt. Ich habe ich neue Rezepte. Ne? Ja, wir haben ihn ja auch verprügelt. So, wir das Horn ab, ne? が守物 verprügelt haben なんてあまり意外なんだけど。のきがこと oh Goldenes Horn, vielleicht ist es ja viel wert. Vielleicht, ich muss mal kurz hier ja beim Kochen gucken. Können wir irgendwie neue Sachen kochen? Obst allgemein brauche ich nur. Okay, wie mache ich das nochmal? Einfach mal machen. tp kriegen wir dadurch cool. sagt kochen hier hochleveln. werden mir jetzt nicht alle den Weg hier. Ne, Bin schon, ich habe gar nicht, habe gar nicht nachgeguckt, wie viel äh, habe ich irgendwas gestohlen von dem Viech. Was wertvolles? Nö. Ich habe jetzt gar nicht gecheckt, was für ein Level das Viech war, aber. Ja, ich bin immer noch sehr überlevelt wegen dem letzten Boss, <lacht> wo ich ja acht Level hier hochleveln musste, um eine Chance zu haben. Also ja, wir gehen immer noch Kämpfe aus dem Weg, vor allem in Gebieten, wo wir schon waren und wir waren ja schon. Gut. Oh, jetzt müssen wir ihm das Horn geben... ne? das Ne? Okay. Ach, wir schwimmen einfach rüber. Dann gehen wir mal. Da war ja klar für die, die beiden Leute wieder sehen irgendwann. Hi. ま、<laughs> <laughs> <laughs> いや。 Sie sind nicht mehr. Ja. Ich habe eine Wanderung. Ich habe eine das に ein ein super 失政 Hör äh, zu tun. て kommen wir ins Spiel. Wir sind keine Ritter. Ups. 屋敷に泥棒でも入って、おやさわぎ ja, Ich dachte erst war so ernst gemeint. Ich habe gerade gehört, jemand will da einbrechen. Ich habe doch nur habe nur die Wachen gefragt vorher. Nichts von einmal gesagt nur gefragt, ob ich da eingehen kann, also Aber das war nur ein Zwinker. Ja, wir speichern mal hier. Zur Sicherheit. Und dann... Ja, wir kommen jetzt einfach da Gehen wir einfach die Vordertür rein oder... Ich nehme an, ja, ne? Na ja, gut. beiden Weil wir sind schon mal irgendwo eingebrochen, also... Jetzt macht er auch nicht mehr. Wir sind schon Steckbrich pflicht gesucht, also. Das wäre den Ruf ja irgendwie gerecht werden, ne? Zitat Ende. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. おい、めっちゃまだ。こんなところで叫んだら Ich würde sagen, wir sind noch steigbrieflich ja, gesucht. Wie? <lacht> <da drin. lacht> so, so Du Du so Jetzt sind die Wachen nur gleich am Boden. tot so, so, so der auf uns gerichtet. <lacht> Noch mal gemacht, haben wir die erledigt. Ach da unten liegen sie Ich kann nicht gesehen. Hm. Schau ich mal rein, während sie noch belohnt sind. Nur noch gucken, Mann. Hey, was war irgendwas? Nähmungswert. liegt einfach so ein Item okay hey kollege gute oh, arbeit er <lacht> <lacht> <lacht> uh, nicht so <lacht> <coughs> <sum> <laughs> Namon, Kukukaraja Sosa, dekinai, oder nicht? Namon, Xai, dein... 100.000. Nanika, Noktsatani, Oidana. Malsa. Malsa. Malsa. Malsa. Malsa. Malsa. Malsa. Malsa. Malsa. Malsa. Malsa. Malsa. Malsa. Malsa. Malsa. Malsa. Malsa. Malsa. Malsa. Na, nice, Kind, Du kann ich da reden. Tanta! du du Okay, haben wir die viecher schon mal gesehen weil nicht wir kämpfen trotzdem mal. schwarzes reno Aal. level 19 die, hat, die tun jetzt schon aufholen mit den leveln das gibt es nicht die steine auf die losgegangen zitronen gummi cool da war glaube ich sag mal ah. 60 prozent das? No, gibt es nicht nicht oh. mal So, äh... Guck mal ein bisschen, ne? Ja, da ne, habe ich eigentlich... Meine Heil-Items und so. Ja, ich brauche ein paar Apfelgummis, aber... Bringt eigentlich nichts im Kampf, also für den Kampf. So, äh... Schwarzer Basilisk mag schwarze Sachen zu sammeln, nehme ich an. soll eigentlich nur normal angreifen. irgendwie beste mit Carol. Au au au au diesen Heil Move kann man sich übrigens auch außerhalb des Kampfes heilen, habe ich mal gemerkt ja richtig broken ist und teilt alle charaktere also ja geil ne? oh. gift geht nicht weg nach dem kampf Hi. kann nicht gegner von hinten angreifen ne? schwarzer wolf Oh. Hey, Dreck. Das ist meine Tasche. Destruktur, destruktur Tasche. Wie von Grillen, Destructure Disk. So, wir haben zwei drei Wege wo gehen wir hin von wo kam er von links ne ja gehen wir nach rechts immer nach rechts gehen Thron für maus komm her ich möchte immer noch einigen gegnern hier am besten aus dem Weg gehen So, links brauche ich auch langsam mal. Magisches Auge. Hey. Was hat Und Boom. Ist man am Leben? So, jetzt so war gar nicht so viel TP abziehen. Wer mich fragt, ich kann gar keinen rückschritt machen und so nach hinten springen ging nicht. Was sagt? Ich habe es mal hoch. Wir kriegen ja tp wieder zurück durch, aber also, sie ist verstummt, glaube ich. Also, da ist irgendwie so ein Zeichen, wenn ich dann mit irgendwas heilen, wo kann ich das nachgucken? Irgend so okay, sie hat irgendeine sie hat irgendwas hier wird wat... ja, kann ich zaubern dreck solchen dateien mit das schwert und magische sauge mit äh, das schwert mein gott aber ein neues spotten habe schon gefragt, ob man das kann in diesem Spiel, aber muss man auch erst freischalten. So weniger P äh magische Angriffe, das ist perfekt. Dadurch kann man auch Dings herstellen, oder? Äh, als Überlimit Anzeige zu füllen. Okay, gibt noch mal spotten. So, wir setzen mal einen Heiligen Trank ein. Weil wir sind ja noch halbwegs überlevelt. Vergleich zu den Gegnern, und hier ist sogar falsch. Sehr gut. Ja, da ist, wir müssen jetzt nach oben gehen. Ich habe ich auch schon gekämpft, ne? Ja. So, wie soll ich denn jetzt da Irgendwann Speicherpunkt können die dateien ja, sonst ist sie dauerhaft irgendwie im, im Anti-Art-Modus, sag' ich mal, stumm, wenn ich da teilt Final Fantasy, ne? Also, wenn man keine Zauber einsetzen kann. Nehme ich mal an, was das ist, also. Weil jetzt ein Boss kommt, kommt, da wäre natürlich richtig doof. Mir ist gerade aufgefallen, die auch Mama und Papa gesagt. In Japanisch ist Mama und Papa auch. Japanisches Wort? Sag mal, das auch in Japan. Raven. Nee, <lacht> Oh ja wie hat Oh, da hier überlebt da. Oh, da ist oben repeat, warum machst du so schnell deine Fähigkeiten raus? Strategie. Ich glaube, die aber richtig schnell weg. So, jetzt haben wir ja drei Wege. So gesperrt, du kannst da nicht rein. Ich denke, man da ist richtig, ne? Wie vorhin, also, gehen wir weiter yeah. geradeaus ist ja meistens richtig oder so. Hi. Keine neuen Monster, ne? aber der Truhe, das ist halt das Wichtigste. Kotaro, ich glaube, das haben wir schon. Ne? Ne. Und wir bauen sogar eine neue Waffe. Das ist immer perfekt. Ninja-Legenden inspirierter durch Kritische Abwehr und Verteidigung. Okay. Dann mal los. Warte, mal, haben wir überhaupt schon mit Juri Sachen gelernt? Ja, ne? Ja. Gut muss ich doch gerade ja, aus das ist richtig waren wir nicht gut haben ja so lange sie ist zugesperrt du kannst nicht rein was ein hund ich kann nicht zur so repeat wechseln hat er also wieder zurück zum eingang mit dem kind oder Das ist auch ein Hund. soll ich mit Repeat umlaufen oder wat? Ich weiß es nicht? Äh, nun, wo muss ich jetzt hin? <lacht> alle monster da erledigen oder was kann man denn sonst ja noch machen tür abschließen mit feuer also war weil alle monster erledigen kann auch nicht stimmen weil da oben war ja auch so eine tür mit mit und Hund dran oder am Wolf. Ist so du kannst nicht rein. wir soll ich denn dann hingehen? Ich Wolf hier erledigen oder was? wolfe schon so einen ganz kleinen Tipp geben, Also, da ist irgendwas, oder? Also ich will gerade nicht wirklich leveln, weil ich schon ein verdammt hohes Level habe. Ich will jetzt nicht gerade ausprobieren, ob das, was ich hier mache, richtig ist. Ja, und wir ja, super. Da auch seine Art weg. Äh, wie sollen wir uns jetzt hier? Wie sollen wir hier durchkommen? Äh, ja schon eine Weile hingegangen, oder? super man also die apfelgummis einsetzen von denen ich nicht viele habe Leute das ist ein bisschen unfair gerade komme wir nicht mehr raus ich kann nicht sachen holen oder so hier ist kein speicherpunkt jetzt gar nicht ja meine charakter die ja, wenn ja so weit gehen müsst jetzt ein paar apfelgummis oder irgendwas zum heilen hier hinterlassen weil sonst geht das ja nicht weiter Och. wie mir das so auf den nerven geht wie die einfach nur wegrennen ne? ich muss den ander und hinterher rennen ne? kleiner schütze Okay. Gut, die zu erledigen war wohl doch richtig. Ja. Ich brauche trotzdem irgendwann was. Meine Dings hier, meine meine Sachen ja entfernt. Ich meine hierfür, ne? Na, ich kämpfe mal noch gegen so einen Wolf. Vielleicht kriege ich auch wieder so einen Schlüssel. So, ist ein bisschen blöd, oder? mich nicht heilen kann oder so, Arzt einsetzen kann. Ich dachte hier immer einsetzen. Alter, die Schraube gesehen. Kleiner Waschschlüssel. Hier ist überhaupt nichts Mann, ich glaube, hier kommt man an den schlüssel nehme ich an. Aber da ist auch ein Wolf dran. Und wenn ich hier nicht dann, egal, war weiter. So, ganz so ein Heilspeicherpunkt. Da wäre jetzt gut, wenn ich schon nicht raus kann. Also, oh, gut. Bitte sag mir, er hält mich hoch. ist es oh Korea ist überhaupt nicht böse. Das ist さって。リブガロを連れ返ってくるとし<笑> <なんですって? 聞こえなかったか>? <笑> Vielleicht mal speichern? ganja Sie sind Monster, im ich なさい。早いとか notfall genug。 Ach, das ist ganz geil. Sehr gut. Ah, schön. Wie sieht es mit Kochen aus, Majuri? hat schon einen Stern, cool. Nur die sehen noch eine Truhe oder irgendwie so was. Nö, glaub nicht. Ich guck trotzdem mal nach. Hm. Nö, gut, dann würde ich sagen, der Part ist jetzt zu Ende. In der nächsten Folge gehen wir dann mal weiter diesen Typen verfolgen und den wir werden versuchen, den aufzuhalten. Und ja, ich danke euch all fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich. Bitte hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Und ciao.